Hallo und willkommen am Stubayer Gletscher. Ich war heute schon Skifahren und es ist richtig, richtig gut gegangen. Die Pisten sind perfekt hergekriegt und Andreas wie wird euch heute erzählen, welche Pisten und welche Anlagen ab heute geöffnet haben. Wir haben einen drei Gletscher in betrieb also im Wintergeferner, in Eisagferner, in Downferner. Die Pisten und die Anlagen, also es geht wirklich super zum Skifahren.